Oh ja, ich glaube, das war's jetzt mit Freimaurer für die nächsten Tage. Ah, guck- oh, guck mal an. <lacht> fuck, der tötet mich im To- Der tötet mich im Todscreen. Ich kann respawnen, warte. Der tötet mich auch im. Erstmal ein paar Nagel spawnen. Erst mein Kavaller im Haus spawnen. Nee, meine ich. Nicht. Ich bin tot. Echt? Nee, ich bin hinter der Box gespawnt Ah, ich bin im Toad Screen und kann laufen Hä? Junge, was ist das? Tim Schmidt, Supporter Tim Schmidt, verbunden Lol, ich bin gespawnt, Ah okay, ich bin auch worden ich kann mich nicht bewegen The fuck, ja. alter Ha? Grüß, LOL ich bin ja auf der auf der Todesinsel, wie viel wie viele sind lol. Ich bin auch da. Alter <lacht>